Hallo, ich bin's mal wieder, Michael Bartsch von Gartenmöbel Bartsch in Helmstadt, dem Gartenmöbelriesen beim riesigen Gartenstuhl vom Haus. Ne? Und ich wollte nur mal ein paar Sachen zum Service bei uns sagen. Ihr könnt da ja gerne mal auf YouTube gucken, da gibt es einen Film, warum Sie bei uns einkaufen sollten. Ich glaube, so irgendwie heißt der, geht zweieinhalb Minuten, glaube ich, oder drei Minuten. Da erkläre ich wirklich, was für Vorteile ihr bei uns habt. Ne? Ich meine, klassischer Einzelhandel funktioniert, aber wir wissen alle, Online-affin sind wir auch in vielen Bereichen, aber gerade im Möbelbereich muss man schon ein bisschen gucken, inwieweit ich einen Aufwand treibe, wenn dann mir was nicht gefällt und zurückschicken und so weiter. Ne? Okay, freut mich dann eben, dass das manchmal sehr kompliziert ist, deswegen wird bei uns auch gekauft und deswegen funktioniert in dem Bereich auch noch der Einzelhandel. Und bei uns gibt es eben drei Punkte, die ganz, ganz wichtig sind. Das erste ist, äh, Sie kommen hier rein, Sie können alles ausprobieren, so lange wie Sie möchten. Wir beraten Sie druckfrei, garantiert. Natürlich möchten wir verkaufen, aber es wird keiner gezwungen. Ne? Wir sind preisaggressiv und natürlich muss jeder am Ende irgendwo Geld verdienen. Spaß macht es nur, wenn wirklich beide was davon haben. Aber da sind wir wirklich sehr, sehr leistungsfähig. Wir haben eine Auswahl, die sucht wirklich ihresgleichen. Ich glaube, da können Sie, also wir haben Einzugsgebiet, das ist weit über 100 Kilometer groß, Umkreis, das heißt Durchmesser 200 Kilometer, locker und noch mehr. Wir verschicken deutschlandweit auch, das ist überhaupt kein Thema. Wir liefern ansonsten so weit wie möglich immer mit unseren eigenen Fahrern. Es bedeutet, die Ware kommt auch in Ordnung bei Ihnen an. Wir können immer alles vereinbaren. Äh, was auch zu machen ist, entweder liefern frei Bottstein, Sie können abholen, Sie können Leihfahrzeuge haben, Sie können Leihanhänger von uns haben. Da berechnen wir auch nichts dafür. Wenn wir liefern, sind wir sehr, sehr günstig. Wir berechnen da etwas dafür in der Regel, das kommt natürlich auf die Kaufsumme an. Ganz einfach, weil der, der abholt, soll ja auch nicht irgendwie ein bisschen dann angeschmiert werden. Ne? Und, äh, und der, der es geliefert kriegt, zahlt. So. Wir sind aber da sehr, sehr günstig, mit uns einfach reden. Ähm, was wir natürlich auch machen, ist, wir bauen auch auf, das müssen wir einfach reden. Wir bauen auf, wir nehmen Kartons mit, wir machen auch das volle. Mein Schwager, ne, der hier äh, Mitgeschäftsführer äh, ist, äh, sagt immer das, wie nennt das, das Wohlfühlprogramm oder sowas. Rund um Wohlfühlpaket, genau. Das ist also alles auch machbar bei uns. Nach eurem Einkauf sind wir immer, ihr habt immer einen Ansprechpartner bei uns. Wir gehen ans Telefon, ihr kriegt von uns Antworten. Ihr kriegt von uns auf jeden Fall schnelle Antwort, äh, dass wir es dass es angekommen ist. Ne? Manche Dinge bedarfen aber mittlerweile einfach ein paar Tage Klärung. Auch die Lieferzeiten. Wir haben ein Lager voll, das hat glaube ich kein Mensch. Wir haben geordert, weil wir es konnten vom Platz und finanziell her wirklich richtig, richtig, richtig viel, um auf die Preise nicht so stark weiter gleich geben zu müssen. Ne? Wir wissen alle, das ändert sich alles so ein bisschen, aber äh, wir tun wirklich alles, das versprechen wir, dass sie, dass du zufrieden bist. Hundertprozentig. Es gibt manchmal Grenzen, aber versuchen, tun wir alles. Ne? Das ist mal eine klare Sache. Und wir sind persönlich, wir sind Familienbetrieb, ein großer, ein größerer Familienbetrieb, aber da läuft alles über unsere Schreibtische und da gibt es keine Anonymität oder irgendjemand, der da irgendwas in die Schublade steckt und ein anderer bearbeitet es nicht. Ne? Das wollte ich nur sagen, also ihr könnt euch bei uns immer aufgehoben fühlen und vielleicht sehen wir uns mal. Okay, und abonniert den YouTube-Kanal, wenn ihr möchtet, da kommt jetzt viel, viel äh, Info rein, viel, viel Input und äh, macht auch Spaß, da kommen Bruchtests und, und Materialtests rein, das wird jetzt voll ausgeweitet. Okay, und vielleicht sehen und hören wir uns mal. Tschüss, euer Michael Batsch.